Sie erinnern sich, das ist unsere Hedging-Saison. Wir kaufen Goldaktien, denn der Goldpreis steigt, wenn alle Aktien fallen. Wir verwenden die Goldinvestitionen als Sicherheit gegenüber den anderen Aktien. Aus diesem Grund habe ich die Obermatt-Rangdatenbank analysiert und diejenigen Aktien herausgefiltert, die die besten Obermatt-Ränge haben. Und so oberst oben steht die Aktie, die wir schon gekauft haben, sind aber gleich darunter, wirklich nicht weit entfernt, ist eine Aktie mit einem ganz lustigen Namen. I am Gold. <lacht> I am Gold, das bin nicht ich, das ist die Aktie. Und die Aktie heißt auch nicht so, weil sie nur aus Gold besteht und das tut sie zwar, aber sie heißt so, weil sie früher internationale, International African Mining Gold Corporation geheißen hat. Und aus dem Grund sind wir hier, denn ich stehe hier vor meinem Lieblingsafrikanischen Restaurant in Zürich. Man kriegt hier absolut authentischen, fantastischen äthiopischen Food. Ich komme hier hin, mal zum Mittagessen und ich esse für 10 Franken einfach ausgezeichnet. Das Restaurant ist aber auch ein Symbol für was zurzeit passiert in Europa. Jeder ist sich bewusst, wir kriegen sehr, sehr viele Flüchtlinge. Und die meisten denken, das ist ein schlechtes Zeichen für Afrika. Das ist aber falsch. Es ist ein gutes Zeichen für Afrika. Sie denken jetzt sicher, ich bin wahnsinnig. Das stimmt aber nicht. Denn ich habe mit einem Migrationsexperten über dieses Thema gesprochen. Und er hat mir gesagt, dass wenn Länder ähnlicher werden, die Migration zunimmt. Und Das ist ja eigentlich auch logisch. Wenn zwei Länder komplett unterschiedlich sind, warum sollte man von einem Land ins andere gehen wollen? Wenn sie aber ähnlicher werden, dann wird der Anreiz, ins andere Land zu gehen, größer. Und das passiert von Afrika nach Europa. Die Flüchtlinge sind also ein Zeichen, dass Afrika am Kommen ist. Und ich will frühzeitig dabei sein. Denn wer weiß, waren die letzten 20 Jahre die Jahre, von Asien und die nächsten 20 Jahre die Jahre für Afrika. Davon möchte ich profitieren. Ich kaufe ein Gold, das ist meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.